Dobrindt beklagt anti abschiebe -Industrie. csu landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht in Deutschland eine aggressive anti abschiebe am Werk, die durch Klagen Abschiebungen von Flüchtlingen zu verhindert sucht. So. Es sei ist nicht akzeptabel, dass dadurch bewusst die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird, sagte Dobrinds Bild am Sonntag. Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Der CSU-Politiker bezog sich dem Bericht zufolge auf die Vorfälle in Elwangen, wo 150 bis 200 Flüchtlinge am vergangenen Montag teils gewaltsam verhinderten, dass die Polizei aus einer Unterkunft einen Mann aus Togo abholte, der nach Italien abgeschoben werden soll. Der 23-Jährige wurde dann bei einem Großansatz am Donnerstag doch gefasst, er sitzt inzwischen unabschiebehaft. Der Mann wehrt sich jedoch mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte von einem Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung gesprochen. Er will bis Ende Mai einen Masterplan für schnellere Asylverfahren und Abschiebungen vorlegen. Mit der derzeitigen Abschiebepraxis sind die Deutschen eine Umfrage zufolge mehrheitlich unzufrieden. 81 Prozent hielten den Staat bei Abschiebungen abgelehnte Asylbewerber für überfordert, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts EMNIT für die Bild am Sonntag vom Donnerstag. Nach dem Vorfall von Elwangen haben demnach nur 12% der Befragten nicht den Eindruck, dass der Staat überfordert sei. 7% waren sich unsicher oder haben keine Angabe gemacht. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hatte zuletzt vor einer Instrumentalisierung der Vorfälle in der Flüchtlingsunterkunft in Elwangen gewarnt. Der Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation, Günther Burkhardt, sagte der Heilbronner Stimme, ich habe den Eindruck, der Vorfall wird jetzt dafür genutzt, um der Idee von sogenannten Ankerzentren den Weg zu bereiten. Burkhardt lehnte diese vom Bund geplanten Asyl- und Abschiebezentren ab. Man werde eine sehr große Zahl von Menschen aus diesen Zentren nicht abschieben können, sagte er und warnte, wer Menschen über viele Monate an ein Ankerzentren einsperrt, zerstört dadurch jegliche Integrationsperspektive. Nach ein, eineinhalb Jahren der Isolierung wird es enorm schwierig, dass die Menschen in einem normalen Leben Fuß fassen.